Kapitel 18 Der kleine Prinz lief durch die Wüste und begegnete nur einer Blume. Einer Blume mit drei Blütenblättern. Einer ganz mickrigen Blume. »Guten Tag«, sagte der kleine Prinz. »Guten Tag«, sagte die Blume. »Wo sind die Menschen?«, fragte der kleine Prinz höflich. Die Blume hatte eines Tages eine Karawanne vorbeifahren sehen. »Die Menschen?« ich glaube, es gibt sechs oder sieben. Ich habe sie gesehen. Nur ist das Jahre her. Man weiß ja nie, wo man sie findet. Der Wind treibt sie umher. Ihnen fehlen Wurzeln. Das macht ihnen zu schaffen. Adieu, sagte der kleine Prinz. Adieu, sagte die Blume.